Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir wollen uns heute mal mit einem Video, was mir zugespielt worden ist, beschäftigen. Und zwar möchte ich ja so eine Art Reaction-Video darauf machen. Das heißt, wir werden das Video hier durchgehen gemeinsam und ich werde dann so sagen, was der Wahrheit entspricht und was nicht. Weil ich finde, das Video ist einfach für jeden Amazon-Händler, der irgendwo verkauft, interessant oder für jeden auch, der neu ähm, verkaufen möchte. Und äh, ich finde, da sind sehr, sehr viele falsche Dinge einfach drin. Und deshalb möchte ich das jetzt einfach mal mit euch komplett durchgehen. Wir warten gar nicht lange, sondern starten einfach mal direkt rein und fangen mal an. Es geht um dieses Video, warum Amazon FBA Betrug ist. Der fba Scam. warum du auf gar keinen Fall Produkte auf Amazon verkaufen solltest, was daran auf gar keinen Fall gut ist und was du anstelle für ein richtig geiles Business hast, erfährst du nach dem Intro. Zurück, ich bin der Kapitalexote. Mein Name ist Nicky und ich versorge dich mit den besten Tipps rund um das Thema Online-Marketing, digitale Verdienste, finanzielle Intelligenz. FBA: Viele wissen es gar nicht von mir, von meinen Followern oder auch von den neuen Leuten, dass ich mal teilweise eine Zeit lang, 2016, ja, Gesellschafter in einer GmbH war, die sich mit dem Thema Amazon FBA beschäftigt hat. Was haben wir da? Verkauft alles mögliche, ja, von Haushaltsprodukten äh, bis hin zu irgendwelchen äh, Badeutensilien, bis hin zu irgendwelchen Freizeitsachen, war alles mögliche am Start. Schon der erste Punkt, natürlich auch gut, dass man ich sag mal alles querbeet verkauft, wahrscheinlich auch jedes Produkt einfach nur ein paar Mal eingekauft, sich nicht auf ein Produkt fokussiert, also kein klassisches Private Label gemacht, naja warten wir mal ab, was da noch kommt. Und äh, da will ich dir jetzt einige Punkte sagen, warum dieses Unternehmen damals nicht direkt durch die Decke gegangen ist, warum der Start sehr sehr schwierig war und meine Kollegen, ich habe damals meine Anteile verkauft, weil ich mich vollgas auf meinen Vertrieb und meine eigenen Projekte fokussiert habe und das wir uns ja teilweise auch gestritten haben, weil ich natürlich viel schneller unterwegs war, wie meine Kollegen und die ein bisschen neidisch waren, Aber das ist schon auch wieder das nächste Problem, wenn du ein Business aufbaust und falsche Geschäftspartner hat, die nicht die gleichen Ziele haben, dann wird das so oder so nicht von vornherein funktionieren. Und wie er schon selber sagt, wenn er, wenn die Kollegen, sage ich mal, gar nicht so agil waren und gar nicht mehr machen wollten, dann kann man sich wahrscheinlich auch überlegen, wie die Produkte waren, dass sie sehr schlecht waren und sich natürlich nicht verkauft haben. Die dann eine relativ erfolgreiche Firma mit etwas anderem aufgezogen haben und ich auch in einem komplett anderen Bereich. Was ist jetzt an... Ähm Amazon FBA das Problem, warum ich dir das absolut abrate, weißt du, zu mir kommen manchmal Leute und sagen, die haben keine 1000 bis 2000 Euro Startkapital oder das können die gerade so nutzen, um ein Business zu starten und jetzt gibt es halt Kurse über Amazon FBA, ja, die kosten irgendwo zwischen äh, 500 Euro, ja, 500 Euro teilweise 9,97 der Klassiker bis zu irgendwie 2997 alle möglichen A, AMP, AMC, AMFD, bla bla bla, Masterclass, Tasterclass und so weiter und so fort, was auch immer. Ja, und sagen wir dann, dass du mit einem sehr, sehr kleinen Attack äh, oder einer sehr, sehr, sehr kleinen Startinvestition ein großes, Wissen ist aufbauen kannst. Was? Ah. Ist es nicht so? Willst du es dir selber aufbauen oder willst du das Wissen dir selber mühsam zusammensuchen? Oder investierst du lieber etwas Geld und das Wissen wird dir zur Verfügung gestellt? Ich sehe darin überhaupt nichts Verwerfliches. Von daher ja, sehe ich ganz anders. Aber Ich bin auch ein Fan davon. Ich habe dieses Jahr über 100.000 Euro in Weiterbildung investiert, in Coachings, in Seminare, in allen möglichen Krimskram. Und mir hat das super viel gebracht. Deswegen kann ich das nicht ganz nachvollziehen. Zumal er selber Verkäufer von Videokursen ist oder Infoprodukten. Absoluter Schwachsinn ist. Erstens einmal, du arbeitest mit physischen Produkten, die du selber einkaufen musst. Das heißt, anders wie bei Dropshipping oder so, musst du die Produkte vor Kasse, vor Kasse bezahlen. Du ja, also hast nicht so eine Art wie Print on Demand oder sowas, sondern du musst in Vorkasse gehen und das mag bei irgendwelchen kleinen, billigen Kettchen oder irgendwelchen Accessoires funktionieren, aber wir haben damals mit 15.000 Euro... Das schon mal da erstmal mein nächstes Problem. Also er sagt hier, dass wenn man wahre Vorkasse zahlen muss, das Ganze nicht funktionieren kann, sondern nur bei billigen Kettchen. Handel ist das, was am längsten auf dieser ganzen Welt besteht, ja, im business es wurde, früh, es wurde schon immer gehandelt, seit es die Menschheit gibt ja, und dementsprechend das ist das auch einfach totaler Schwachsinn und einfach totaler Humbug, was er hier erzählt, weil es gibt, was weiß ich, wie viele 100 Millionen Handelsunternehmen, die erfolgreich handeln ja, und wirklich erfolgreich verkaufen und auch auf Amazon gibt es sehr, sehr viele erfolgreiche Händler, also das ist auch kompletter Schwachsinn, anders funktioniert es nicht. Ne? Auch die Leute, die das produzieren, wollen natürlich Geld dafür haben. Natürlich muss man Vorkasse zahlen und gerade wenn man im Ausland ein ähm, Verhältnis zu einem Lieferanten pflegt, ist so, ne? aber anders funktioniert es nicht. Aber wenn du richtig kalkulierst, machst du ja aus 10.000 Euro deutlich mehr. Und äh, das hat er anscheinend nicht wirklich verstanden. Das Ganze gestartet und gemerkt, dass das eigentlich schon sehr, sehr wenig Kapital ist. Das heißt, für alle Leute, die da so irgendwie mit unter 10.000 Euro starten, wird es schon mal sehr, sehr schwierig. Auch kompletter Schwachsinn. Es gibt ja auch Produkte im Amazon-Bereich, die einfach zwischen 10 und 14 Euro liegen, die dann irgendwo bei 2.000 Euro, 1.500, 3.000 Euro im Einkauf liegen. Auch die kann man natürlich entwickeln, verkaufen und vermarkten. Also auch das kompletter Humbug nur, weil er jetzt hier nicht das System von Amazon FBA wirklich verstanden hat, nicht das System von vernünftigen Produkten auf den Markt bringt, finde ich das fatal, eine Aussage zu treffen, dass man unter 10.000 Euro nicht Erfolg haben kann oder mit Produkten. ist meiner Meinung nach ne, überhaupt nicht richtig. Das ist einfach meine, meine Meinung, weil du kannst jetzt natürlich auch für 2.000 Euro oder 1.000 Euro Warenwert Produkte bestellen, aber was machst du, wenn dieses Produkt gar nicht läuft oder da irgendwas mit deiner Bestellung abkackt, dieses Risiko, das heißt... Du Nächster Punkt. Also, was machst du, wenn das Produkt nicht läuft? Natürlich bist du dann selber schuld. Aber wenn du eine wirklich gute Nischenanalyse machst, eine gute Marktanalyse, dann bist du, weißt du eigentlich vorher, dass wenn du einen guten Artikel hast, der auch laufen wird in den meisten Fällen. Und da helfen dann wiederum diese Kurse, die er so da down gemacht hat, weil dort wird genau erklärt, egal welcher Kurs es ist, wenn, er gut, wenn es ein guter Kurs ist, wie du dein Produkt entwickelst, worauf du achten musst, welche Risiken es gibt, welche Zertifikate es gibt und sonstige Thematiken. Und und auch anders, was kann, was kann beim Transport oder sowas kaputt gehen, über, äh, schief gehen? Ja, die Ware kann weg sein, aber im Normalfall wird auch in jedem Kurs, der gut ist, gesagt, dass du die Ware versichern sollst. Dann bist du bis 110% abgesichert, hast also auch kein Risiko. Du hast 100% von Ware mit deinem Kapital eingekauft, kriegst aber diese Ware nicht los. Mit der Summe könntest du natürlich wenigstens ein paar Produkte kaufen. Das Schon der nächste Fehler. Also ich daran sieht man ja schon, wie sein Geschäftsmodell früher ausgesehen hat. Er hat wahrscheinlich irgendwelche Produkte, wie ich am Anfang gesagt habe, eingekauft, so mit 15.000 Euro wahrscheinlich bei 20, 30, 40 Produkte Das kann natürlich nicht funktionieren, weil die Artikel erst nicht gut sind, wahrscheinlich keine Brands sind, keine, kein Verpackungsdesign haben, kein vernünftiges Logo, keine vernünftige Aufmachung sind. Er hat wahrscheinlich von jedem irgendwie 100 Stück bestellt und ähm, hat dann 10.000 Euro verpulvert. Ja, das kann auch nicht funktionieren. Sondern du musst mit deinem Kapital, was du hast, am besten am Anfang, ein oder ein Produkt machen, wenn du jetzt ich mal, bis 10.000 Euro, bis 15.000 Euro kannst du definitiv, würde ich dann immer ein Produkt machen ne? oder bei 15 könnte man auch sogar überlegen zwei dann mal zu machen oder drei wäre möglich, aber ansonsten nicht so viele wie er da wirklich anpreist und das kann heutzutage auch wirklich nicht mehr funktionieren, aber er hat das von vornherein ganz falsch angegangen und deshalb ist er auch nicht erfolgreich geworden. Ne? Positive an FPA, das muss man natürlich Na, an der positive. Stelle auch die positive Aspekte nennen. Das ist, glaube ich, der einzige Pluspunkt, dass du relativ schnell in Ergebnisse kommst. Das heißt, du hast einmal, musst du einfach nur Produkte bestellen und zweitens musst du sie in Amazon reinpacken und hast da schon durch den organischen Traffic, wenn du die Sachen einigermaßen gut rankst. Amazon hat ja auch ein paar App-Funktionen. kannst du schon die ersten Verkäufe relativ schnell erzielen. Kann ich übereinstimmen mit, passt also soweit. Das Problem ist, du baust ein Haus auf einem gemieteten Grund, der gar nicht dir gehört. Das heißt, du baust hier ein riesiges Business auf, wenn aber Amazon hier den Grund lockert, das heißt beispielsweise uns wurden mal Produkte auch gesperrt oder die Nische wurde verändert oder die Regelung, dann ist einfach dein ganzes Produkt futsch. Was ein Schwachsinn? Amazon sperrt nicht ohne Grundprodukte. Entweder deine Produkte sind einfach schlecht, das heißt, sie haben eine große Returnquote und dann sollst du sie einfach vom Markt nehmen und sie verbessern, damit sie den Amazon-Richtlinien auch konform verkaufen, weil Amazon möchte dem Kunden immer alles näher bringen und wenn du einen guten Artikel hast, dann wird der auch nicht gesperrt. Ja? Amazon verändert auch nicht einfach irgendeinen Markt und kickt deine Produkte raus. Nein, es gibt dir eine Übergangszeit von ein Jahr, deine Produkte konform grundsätzlich zu verkaufen. Also kompletter Schwachsinn, was er hier erzählt. Ähm, wirklich würde ich äh, überhaupt nicht über Stimmen wird auch der Punkt bitte auch noch mal im Kopf halten, weil der wird auch noch später in dem Video etwas interessant. Er sagt hier, dass man ein Haus auf fremdem Grund baut und warum das so interessant ist, werden wir uns gleich noch mal anschauen. Und Amazon sagt einfach: Hey, die Produkte, die wir da haben, liefern wir nicht mehr aus und teilweise braucht es Wochenlang, bis sie es dir zurückschicken. Du hast dann wieder Lagerungskosten zu Hause, etc. etc. Das heißt, das ist schon mal mit den Produktbestellungen ein großes Problem. Zum zweiten eben mal, dass du Regeln hast von Amazon-Seite aus, das heißt, du kannst da nicht komplett frei bestimmen und die Regeln sind meistens zugunsten des Käufers, aber nicht des Verkäufers und den allen großen Nachteil, den ich sehe, du hast natürlich große Kosten, das heißt, deine Marge wird immens kleiner, weil du einmal äh, Lagerungskosten hast und einmal Versandkosten und das alles macht es vor allem bei tiefpreisigen Produkten extrem auch nicht richtig, weil grundsätzlich ist es so, wenn du, du, sollst dein Produkt richtig kalkulieren, markt entsprechend kalkulieren. Und natürlich hat Amazon Gebühren von 15% Verkaufsprovision in den meisten Kategorien. Und natürlich die, ist es so, dass das äh, nicht wenig ist, aber auf der anderen Seite hat man keine Neukundenakquisekosten weil Amazon ja wirklich die Neukunden zur Verfügung stellt. Und da finde ich 15% vollkommen in Ordnung. Ähm, wenn du jetzt irgendein anderes Businessmodell hast, musst du deine Käufer irgendwie Neukunden, äh, musst du bekommen. Die bekommst du ja auch nicht einfach so, dass sie auf deine Webseite kommen, sondern du musst Werbung schalten, Werbung kostet Geld. Hier hast du zumindest eine organische Käufe. Du kannst deine organischen Käufe noch pushen, indem du halt Werbung auch noch zusätzlich dazu machst. Das ist dir aber erstmal überlassen. Ähm, aber alles in allem, also auch überhaupt nicht richtig. Also ihr konnte auch jemand anscheinend nicht wirklich kalkulieren, weil ansonsten... Ähm, es hört, also hört sich nach einem wirklich schlechten Ergebnis an, was dort erzielt worden ist. Ich bin schlecht mit der Marge und da kommt sehr, sehr wenig bei rum. Das heißt, die Leute, die in diesem Business erfolgreich sind, die haben was gemacht, die haben entweder schon sehr, sehr, sehr früh damals begonnen oder die haben mit einer, einem größeren Skillset, das heißt mit mehr Ressourcen gestartet, entweder mehr Geld ja, und wenn nicht mehr Geld, dann mehr Zeit oder mehr Energie. Das ja, das kann man so übereinstimmen denke ich auch von meiner Seite aus. Natürlich musst du in deinem Business ist ein Business, da muss Zeit, Energie und Lust reingesteckt werden und auch Geld in erster Linie, heißt, wenn man das nicht hat, eine Komponente davon, dann wird das in den meisten Fällen nichts, dann wird es auch mit keinem Unternehmen was. Hat man keine Zeit, ja, dann kann man sich nichts aufbauen, hat man kein Geld, kann man sich in den meisten Fällen auch nichts aufbauen, hat man keine Energie, ja, dann kannst du dir auch nichts aufbauen. Heißt, es sind Komponenten, die immer vorhanden sein müssen, egal bei welchem Business. Und ähm, wenn du das nicht hast, so wie es mir danach aussieht, hatten die Gründer das ja nicht von dem Unternehmen und vielleicht ist es auch deshalb nicht erfolgreich geworden, weil sie keine Zeit, keine Energie reingesteckt haben und auch sehr wenig, also Geld war jetzt nicht sehr wenig, sie hatten ja 15.000 Euro, aber wenn man 15.000 Euro und 30 Produkte oder was auch immer steckt, ja dann ist das auch noch mehr viel pro Produkt und dann muss man einfach überlegen, ob es passt oder nicht. Ne? Das heißt auch mehr Wissen. Zumal du bei den Abnahmemengen, wenn du irgendwie nur so wenig ab, mehr abnimmst, sage ich mal, auch wirklich ja, relativ wenig Marge hast, da gebe ich recht, weil kein Lieferant hat Bock für, diesen, für diese Menge zu produzieren. Deshalb sagen wir grundsätzlich immer so 1500, 2000 Stück, 3000 Stück. Wir wollen ja ein Produkt wirklich hochpushen und nicht 30 Produkte haben und äh, damit eventuell den gleichen Umsatz machen. Dann ist die Marge natürlich geringer, vielleicht. Und deswegen sehe ich dieses. Geschäftsmodell als sehr, sehr, sehr kritisch und würde dir das auf gar keinen Fall als Anfänger empfehlen, vor allem, wenn du deine wertvollen paar tausend Euro, die du vielleicht als Anfang 20-Jähriger zusammengespart hast oder auch jetzt eben mit 30, 40 nochmal ein Business starten willst, da vielleicht nicht dieses Risiko hernimmst und du brauchst da natürlich trotzdem ein Know-how. Du musst halt trotzdem schauen, welche Produkte bestelle ich, wo ranke ich gut und natürlich ist die Konkurrenz. Die Konkurrenz ist auch viel größer geworden in den letzten Jahren. Ja, Amazon ist ja auch größer geworden. <lacht> Hat mehr Kunden, mehr Umsatz, also mehr Konkurrenz logischerweise. Ne? Aber das ist auch wirklich so ein Punkt, er sagt, er würde es komplett abraten, jemanden zu machen. Amazon ist im Online-Geschäft das längste, valideste Geschäftsmodell, was es gibt. Da kann kein anderes Business mithalten. Es ist klassischer Warenhandel über einen Shop, über einen Marktplatz, wo Amazon die Käufer zur Verfügung stellt gegen eine Gebühr wenn man es mal so ausdrückt, das ist eines der ältesten Geschäftsmodelle seit Amazon gibt im Onlinehandel und es war eines der jüngsten Online-Geschäftsmodelle und es funktioniert halt am effektivsten. Es gibt kein Geschäftsmodell, was so valide ist wie Amazon FBA zurzeit. Und Amazon nimmt die guten Produkte zu sich selber auch rein, ja oder stuft Leute als Vendor hoch und diese Leute sind natürlich bevorzugt, das heißt kompletter Müll, also da hat jemand wirklich gar keine Ahnung, sich nicht mal mit den Themen beschäftigt, ja, Vendoren werden meist sogar natürlich, also erstens, warum wird jemand Vendor, weil er nicht die Ressourcen hat wie ein Seller zu agieren, ja, Anlieferpläne ständig zu erstellen. Ähm, man muss ja als Händler auftreten und nicht als äh, Großhändler, so wie die in meisten Unternehmen, größeren Marken das gewöhn, äh, ich mal, gewöhnt sind. Ist ja viel einfacher für die, einfach Kartons hinzuschicken. Man hat nichts zu tun mit dem Verkauf und Marketing. So, und ähm, deshalb sind die meisten Leute Vendoren. Nicht, weil sie irgendwie äh, hochgestuft werden oder sowas auf einmal von einer Brand und dann zu Vendor. Ja, kann auch passieren. Aber alles in allem ist, ist Vendoren meiner Meinung nach werden Vendoren viel, viel härter drangenommen, haben viel, viel größere Probleme als normale Seller. Seller sind privilegiert, Seller haben wirklich mehr Vorteile meiner Meinung nach als klassische Vendoren und deshalb ist das einfach eine komplette Schwachzeitaussage. Ich war früher Vendor, ich bin zu Seller gewechselt, ja, weil Seller einfach deutlich effektiver ist, man mehr Gestaltungsmöglichkeiten hat, man einfach mehr Kapazitäten hat, man einfach mehr Kontrolle auch über die ganzen Thematiken hat. Das hast du als Vendor in den meisten Fällen nicht. Und deshalb bin ich auch zu Seller gewechselt. Das heißt nicht, dass die bevorzugt werden, überhaupt nicht. Und die meisten Amazon-Produkte, Amazon-Eigenmarken, laufen nicht mal. Ja, Also braucht man davor auch keine Angst haben, dass man irgendwie ähm, jetzt dass Amazon in einen Markt reingeht und man darf nicht in den Markt reingehen oder sowas. Wir sind selber in Märkte drin, wo Amazon selber verkauft. Und macht es irgendwas aus? Nee, überhaupt nicht. Wir sind über Amazon. Wenn du da als kleiner Fisch auf gut Deutsch reinkommst, dann hast du es sehr, sehr schwer ...gegen diese Leute zu konkurrieren und da überwiegen einfach die... Das kann sein, dass du, wenn du als kleiner Fisch es schwerer hast, aber am Anfang hast du es immer schwerer und desto öfter du es machst, desto mehr ähm, größer du wirst, desto einfacher wird es auch irgendwo, weil es für dich Alltag ist, weil es für dich ähm, normal wird und dementsprechend, da denke ich, kann ich mit übereinstimmen. ...die Negativ Sachen diesen kleinen Vorurteilen und was du anstelle machen solltest, jetzt wird's, was... Jetzt wird es interessant. ...viel, viel, viel besser ist, sind... Zwei Wege in meinen Augen. Das ist ein Business, das habe ich nie gemacht, aber ich kenne Leute, die sehr, sehr, sehr erfolgreich damit sind. Und das ist Dropshipping. Bevor du da ein paar tausend Euro hernimmst und jetzt sagst, hey, äh, ich kaufe jetzt erstmal Ware ein, schicke zu Amazon, weiß nicht, was passiert, kannst du hier für äh, 30 Dollar Shopify äh, so, äh, Sto äh, Store <lacht> starten, gehst auf äh, AliExpress und kannst Ziemlich zügig dir da ein paar gute Produkte auswählen, das Ganze relativ easy mit einem viel kleineren Investition starten und das Allerwichtigste: der Shop ist in deiner Kontrolle. Das heißt, du. Also, da muss ich jetzt mal wirklich eingrätschen und das ist wirklich das meiner Meinung nach allerletzte, was er hier wirklich erzählt, weil es einfach Dropshipping ist eines der Geschäftsmodelle, was wirklich nur funktioniert, wenn man wirklich richtig gut im Online-Marketing ist. Warum? Weil er sagt hier, ja, du machst einen Shopify Store auf, ja, dann gehst du auf AliExpress, suchst dir mal ein gutes Produkt aus und erzählt nichts davon, wie jemand Käufer generiert. Wie generiert man im Dropshipping Käufer? Facebook Ads, Google Ads, die kosten Geld, bis man da eine valide Zielgruppe hat, die das auch kauft. Wenn überhaupt jemand das kauft, dann bist du bei dem gleichen Betrag, wenn nicht sogar mehr Geld. Wir betreiben Facebook Werbung, wir wissen, wie teuer das ist. Und da bist du für die Neukundenakquise zuständig. Die Neukundenakquise ist eines der schwierigsten Dinge in jedem Geschäftsmodell. Und das ist da wirklich kompletter Schwachsinn. Und jetzt ist die Sache, du gehst auf AliExpress und dropshippst irgendein Produkt. Eben hat er gesagt, wo ich gesagt habe, haltet euch das mal im Kopf, ihr baut bei Amazon ein Haus auf fremdem Grund. Was ist das denn? Das ist doch noch viel schlimmer. Ihr habt ja hier keine Wertschöpfung. Ihr habt keine Wertschöpfungskette da. Ihr habt nicht mal ein eigenes Produkt. Ihr baut auf Produkte anderer Facebook kann euer Werbekonto sperren, passiert jeden Tag und zwar wirklich ziemlich oft. Ja. Manchmal kriegt ihr es gar nicht mehr entsperrt. Ihr habt kein eigenes Produkt, keine Wertschöpfung. Das heißt, baut ihr euch da irgendwas auf, kann das morgen am Tag weg sein. Bei Amazon hast du wenigstens das Produkt, du hast Lagerbestand, Warenbestand, der hat einen Wert, da hast du nichts. Im Endeffekt ist das Dropshipping-Modell viel, viel schlechter als Amazon FBA. Deswegen ist Amazon FBA auch viel populärer. Weil die validen Geschäftsmodelle, die im Online-Marketing funktionieren, ja, im Online-Business, die werden langfristig auch dominieren. Und Amazon FBA dominiert Dropshipping und zwar massivs. Ne? Amazon ist nicht umsonst das größte Unternehmen, kann ich nur einmal wiederholen. Ne? Deswegen kompletter Schwachsinn, was hier erzählt wird, ähm, dass Dropshipping eins der ähm, ein besseres Geschäftsmodell wäre. Ja, es mag Leute geben, die damit erfolgreich sind, aber mehr, es sind mehr Leute mit Amazon FBA erfolgreich als mit Dropshipping, hundertprozentig. Du bestimmst die Regeln deines Shops und nicht Amazon gibt dir... Ja, du bestimmst die Regeln deines Shops, natürlich. Bestimmst du die Regeln deines Shops, machst du aber bei Amazon auch. Natürlich muss, Aber Amazon hat verstanden, wie man kundenorientiert arbeitet. Da musst du das ja erstmal selber äh, arbeiten, äh, erarbeiten. Ist doch besser, wenn jemand dir vorgibt, du musst das, das, das machen und du agierst danach, hast du doch einfach bessere Ergebnisse. Das sieht man ja an Amazon, anstatt dass du selber irgendwas da so rumprobierst, am Ende keinen richtigen Kundensupport machst und sonstige Thematiken. Ne? Also, ähm, und wieder mal zurück auf dieses, sag ich mal, Bo Haus auf fremden Boden bauen. Also, ich sehe das ganz massiver Fehler und ganz massiver Täuschung hier, zu sagen, dass man mit Dropshipping äh, kein Haus auf fremden Boden baut, weil da machst du das genau. Bei Amazon hast du noch ein eigenes Unternehmen, hast halt eine valide Wertschöpfung dahinter. Geh vor, was du machen kannst und was du nicht machen kannst. Natürlich musst du jetzt Traffic auf diesen Shop leiten, das heißt, du brauchst, Marketing und so weiter, aber dadurch, dass du auch eine höhere Marge hast, in den meisten Fällen hast du bei Dropshipping auch keine höhere Marge, weil du bei AliExpress sind die Preise meist zu so Verkaufspreisen, die sie in China sind, das heißt bessere Marge hast du in den meisten Fällen auf gar keinen Fall. Du bist auch bei einer Neukundenakquise von ungefähr 15% Provisionen liegen oder Marge du kommst auf gleich hinaus und du hast wahrscheinlich teurere Versandkosten aus Asien, weil heutzutage will ja kein deutscher Kunde mehr mit noch Versandkosten zahlen, also musst du kostenlosen Versand anbieten und den Versand selber übernehmen. Die Amazon-Versand Kosten sind super human, super gut, also auch fehlerhaft einfach hier diese Recherche oder was er da aufzeigt. Kannst du kannst natürlich auch mehr Geld in Traffic investieren und du wirst langfristig viel mehr lernen, weil du dich hier automatisch auch mit dem Thema Marketing beschäftigst. Machst du auch bei Amazon auch, du musst Werbung schalten. Du musst, äh, das was er nicht verstanden hat, du musst eine Marke kreieren. Ich sage ja immer Brandbuilding heute in 2019 ist super wichtig und 2020 wird es noch wichtiger. Baut euch eine Marke auf, die eine Wertschöpfung einfach hat und das ist Marketing. Und weil du auch deine Eigenmarke, das ist auch nicht zu vernachlässigen, etablierst. Ja, auf Amazon ist es jetzt natürlich schwieriger, deine Marke auf Amazon ist es schwieriger, eine Marke kre zu kreieren. Bei AliExpress kaufst du Produkte ein, die schon eine Verpackung haben oder noch nicht mal eine Marke drauf haben. Bei Amazon kannst du selber entscheiden, ich möchte ein Logo drauf haben, ich möchte das Verpackungsdesign machen. Du kannst deine Produktdetailseite kreieren, du kannst den Händlershop kreieren, du kannst so viel mehr machen. Also auch komplette, ähm, ja, also ich kann mich hier nur <lacht> eigentlich drüber aufregen oder im ich kann mir nur den Kopf schütteln, weil das ist echt traurig, was hier erzählt wird. Also. ...zu positionieren und ich will eben jedes Business langfristig in den eigenen Shop umziehen, da bin ich aber kein Experte, weil ich dieses Business... Das ist nicht schlecht, das sollte man immer auf dem Kopf haben. Äh, machen viele Händler eine Marke auf, aufbauen, Cashflow generieren und dann die Käufer versuchen natürlich auch ein bisschen außerhalb von Amazon zu bekommen. Kennen, ja ich weiß wie es funktioniert. Einfach nochmal zu den 10.000 Euro Budget am Anfang. Ne? Nature Elements ja, ist ein Händler, der macht 25 Millionen Euro Umsatz mittlerweile, der hat mit 10.000 Euro Budget angefangen. 10.000 Euro macht mittlerweile 25 Millionen, hat einen Mitarbeiterin, seine eigene Frau. Ich kenne auch Freunde, die sehr erfolgreich dann sind, aber äh, ich selber habe es jetzt nie durchgehasselt. Warum? Weil es meiner Meinung nach etwas noch Geileres gibt, wo du 100% der Marge auf dein Produkt hast. Und das ist entweder eine Software oder... Also da sieht man schon, er kann nicht kalkulieren, weil du hast bei keinem Produkt 100% der Marge. Ne, weil du erstens auch dort irgendwie Kunden generieren musst. Eine Kundengenerierung kostet Geld. Du hast Softwarekosten, Entwicklungskosten, du hast ähm, ähm, sonstige Kosten, deine Opportunitätskosten, also eine hundertprozentige Marge hast du auch dort nicht. Oder ein Infoprodukt. Und jetzt kann man hier natürlich sagen, okay, ich mache auch Affiliate-Marketing zum Start, das heißt ich leite nur den Traffic auf ein sehr gutes bestehendes Produkt, nehmen wir da 30 bis 50%. Funktioniert heute auch nur noch mit Advertising. Also mit äh, PPC, also Werbung auf Facebook, Google oder sonstigen Thematiken. Profi, je nachdem. Aber noch stärker ist, wenn du natürlich langfristig da eine sehr gute Idee hast und dein eigenes Infoprodukt oder Mentoring oder Coaching und Beraterbusiness im Endeffekt aufbauen kannst. Auch da gibt es sehr viele Coaches dazu. Aber... Erinnert euch nochmal am Anfang, hat er gesagt. Ähm, ja dass die Leute äh, irgendwie 500 Euro, 997, 2997 Euro für ein Infoprodukt zahlen, wo sie Wissen mitgeben. Und jetzt will er sagen, Infoprodukte sind so geil. Aber am Anfang hat er gesagt, ah, ist das scheiße, äh, lohnt sich irgendwie nicht, ist nicht gut. Und jetzt ähm, will er sagen, dass es auf einmal gut ist, weil du 100% Marge etc. hast. Also, Der ja. große Vorteil, wenn du selber machst, hast du 100% an den Produkten, hast da dementsprechend die auch Marge. Geschäftsanteile an motivierte Mitarbeiter zu vergeben. Das heißt, du kannst easy an drei sehr gute Mitarbeiter A, 10% vergeben. Der eine, der fürs Marketing zuständig ist, der andere, der für die Inhalte noch mithilft und einer, der vielleicht da Vertrieb oder sowas macht und kannst dir dementsprechend ein richtig, richtig geiles Business aufbauen. Und was mir ein guter Kollege gesagt hat, das ist eben eine Software, das heißt ein Tool, was den Leuten hilft, immer im Infoprodukt überwiegt. Das heißt, eine Software wie jetzt ich nehme jetzt einfach mal ClickFunnels als Lösung, weil es viele von euch kennen, ja, oder GetResponse, E-Mail-Newsletter-Tool und so weiter. Das schafft natürlich immer viel mehr Mehrwert als ein Kurs, wie man diese Sachen bedient, ja, weil wenn du diesen Kurs hast, musst du ja trotzdem die Software kaufen und dementsprechend ist dieses Geschäftsmodell für mich, ja, definitiv, die Lösung auf das, was du nicht starten solltest oder wenn du jetzt affin bist mit physischen Produkten, da ein Dropshipping-Business aufzubauen und das aller, aller hierbei, wenn dir jetzt nichts einfällt und du nicht weißt, okay, ich bin ja noch kein Experte, was soll ich machen? Ich kann jetzt... Kann jetzt okay, wir machen mal hier Stopp, weil ich glaube, jetzt will er nur noch sein Produkt verkaufen da oder so, keine Ahnung, oder will pitchen, ähm, alles in allem, wie gesagt, einfach viele falsche Aussagen drin, sehr, sehr fehlerhaft gemacht, ich finde es auch fatal, sowas als außenstehende Person auf YouTube zu kommunizieren, finde ich auch, weil irgendwo hat man eine Verantwortung, wenn man auf YouTube ist, gegenüber seinen Hörern und es ist einfach fehlerhaft, es ist falsch, es ist nicht fundiert und nur weil es bei ihm nicht funktioniert hat, weil sie keine Zeit, Energie und Geld, wie er gesagt, reingesteckt haben, Geld mal ausgenommen, ähm, glaube ich einfach, dass es ähm, ja, komplett falsch ist und wie gesagt, Amazon FBS ist das valideste Geschäftsmodell, ja, das seit Jahrzehnten existiert und grundsätzlich Handel, es ist ja nichts anderes als Handel mit Produkten, existiert seit Jahrhunderten, Jahrtausenden, von daher ähm, seid ihr da auf dem richtigen Weg. Auch hier auf dem Kanal, wenn ihr das Ganze lernen wollt, ihr könnt euch jederzeit bei uns melden. Hier unten in der Infobox ist ein ähm, Link zu einem Strategiegespräch, was ihr mit uns machen könnt, wo, euch, wo wir euch helfen in einem einstündigen Gespräch, euch erklären, wie alles funktioniert. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Lasst euch also nicht von solchen Aussagen, wie hier getroffen werden, äh, demotivieren, weil es ist einfach nur falsch. Ja, und seid motiviert, gebt Gas, macht weiter, steckt Zeit, steckt Energie und auch Geld natürlich rein, weil ansonsten wird euer Businessmodell nie erfolgreich, aber damit habt ihr wirklich den Grundstein gelegt, wenn ihr diese drei Dinge berücksichtigt und dann kann es auch wirklich nach vorne gehen und losgehen und dann könnt ihr auch bald schon erfolgreich sein. Ich freue mich aufs nächste Video und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald, euer Anthony.